Guten Abend, liebe Damen und Herren, herzlich Willkommen im Café Stillpoint, herzlich Willkommen willkommen alle lieben Freunde der gepflegten äh, Embryologie. Ja, und kleiner Hinweis, die äh, Gesichtsmaske bitte ein bisschen unter die Augen schieben, damit ihr gut zusehen könnt. Ja, wir haben, ähm, wenn ich richtig gezählt habe, heute äh, unsere fünfte Embryologie-Werkstätte. Ähm, wir sind dazu angelangt in, in der vierten Woche. und oft fühlt, alle enttäuscht. wir nähern uns jetzt schon ein bisschen dem Ende, auch wenn wir ganz am Anfang unserer Schwangerschaft sind, unserer embryologischen Entwicklung sind. Ähm, ja, wir haben, wir haben das so Stück für Stück, so sind wir da durchgegangen, Woche für Woche, und wir haben für jede Woche so ein bisschen ein Muster herausgefunden, ein Muster der Entwicklung, äh, Muster, wo es mir einfach wichtig ist, dass ihr die auch einfach erlebt in der Behandlung von Kindern und auch Erwachsenen. Und auch nachvollziehen könnt, warum sich ein Mensch so exprimiert, äh, warum sich ein Mensch eben so ausdrückt, äh, oft wirklich aufgrund von Muster, die er schon am Anfang der embryonalen Entwicklung hatte. Ja, die erste Woche war eben so noch in den Tuben, die Befruchtung, die Zygote, die sich dann äh, mit Furchungsteilung äh, vermehrt hat. Kannst noch erinnern, dann das Hatching der Blastomeren oder besser gesagt der Plastozyse, die sich schon differenziert hat? Auch das immer ein wichtiger Schritt, zuerst Trophoblast und Embryoblast, dann dieses Hatching. Und nach diesem Hatching eben dann die Einnistung, die Nidation Ende erste, Anfang zweite Woche, die weitere Entwicklung, weitere Differenzierung von Trophoblasten in Richtung Plazenta mit Hilfe der Mutter, der Dezidua der Mutter, und die Entwicklung in der zweiten Woche des Embryoblasten in den Hypoblast und Epiplast, in die zweiblättrige Keimscheibe. Ja, es ist am Anfang irgendwie so eine Art, dass ob sich jetzt mal der Embryo einstellt, orientiert. Das nächste war ja auch, dass sich dann äh, Höhlen noch gebildet haben, also die Amnionhöhle, äh, der Dottersack, aber dann auch Stück für Stück ausgehend von Embryoblast, schiebt er den Trophoblast weg und bildet jetzt sich seinen schönen Platz, die Korenhöhle. Ja, und wir haben dann in der dritten Woche haben wir die weitere Entwicklung dann äh, mit weiteren Differenzierungen jetzt noch Jetzt nun von, von, äh, vom Epiblast hin zum Ektotherm, Mesotherm und Endotherm. Vergesst mir auch bitte nicht wieder das Muster zwischen epithelialer Anordnung, eine Zelle neben der anderen, zur mesenchymalen Anordnung, die ständige Migration von Zellen und natürlich das ständige Wachstum. Ja, Stück für Stück wird es größer von 0,2 mm. Äh, und so in der dritten Woche sind wir dann, glaube ich, schon bei zwei, äh, zwei Millimeter, 2 mm, 2,5 mm angelangt. Ja? Äh, Okay, ich bin Legastheniker, mit den Größenangaben habe ich es nie. Äh, einfach nachschauen. Auf YouTube gibt es alles und auch über den Link über die Wieso. Ähm, okay, und wir haben, wir haben mit dieser dreiblättigen Keimscheibe haben wir jetzt eine Differenzierung, die jetzt weitergeht in, in Gewebe hinein. Äh, ja, wir wissen, aus Exothermen steht dann neurales Gewebe oder auch das, die Epidermis. Wir wissen, aus dem Mesothermen steht mehr das Binde- und Stützgewebe aber auch Gefäße, Blutzellen, äh, äh, Immunzellen immer auch. und aus also dem Entotherm, das wir bis jetzt noch ein bisschen strechlich vernachlässigt haben, heute wird das eine viel größere Rolle spielen. Äh, da entwickeln sich dann äh, Gewebe wie die Mucosa oder auch die, äh, die Alveolen zum Beispiel und aber auch Drüsengewebe. Also wir haben jetzt eine Differenzierung in Richtung mehreren Geweben. Und wir sind so in der dritten, vierten Woche angelangt. Wir haben auch letztens so die Entwicklung der einzelnen Keimscheiben durch, also der einzelnen Blätter der Keimscheibe durchgemacht, also wie sich das weiterentwickelt und sind dann schon Stück für Stück über die dritte Woche, vierte, fünfte, sechste bis zur achten Woche gelangt. Ja. Ihr wisst, wir haben das am Anfang zusammengefasst, nach acht Wochen ist an und für sich äh, die... Äh, die Genese beendet und wir haben eigentlich dann unsere Organe entwickelt, wir haben sie noch nicht ausgereift. Und das ist das, was, worauf wir uns heute konzentrieren werden, so ein bisschen die Voraussetzungen für die Organentwicklungen, ja, Organ- und Strukturentwicklungen. Organe, die Systeme der Organe sind, entstehen aus dem Gewebe, entstehen aus mehreren Geweben. In jedem Organ finden wir auch Bindegewebe, finden wir auch natürlich Nervengewebe. Oder eben auch Drüsengewebe, also nicht in jedem, ist sehr unterschiedlich. Also die Organentwicklung, die braucht jetzt nicht mehr so die große Differenzierungsschritte, die passieren auch, aber Gewebe haben wir ja schon. Was wir bei der Organentwicklung mehr brauchen, ist das Zusammenballen von Strukturen, von Geweben, die dann eine Einheit bilden können. Bei diesem Zusammenballen, wo das Mesotherm sehr bestimmend ist, wird aber immer das Extotherm mitgezogen, das Nervensystem, und wird meistens das Endoderm umrundet dass das Endoderm immer die innerste Schicht bildet von unseren Strukturen, sofern wir eine innerste Schicht haben, wie wir es eben bei Hohlorganen haben. Was aber jetzt wirklich die Organe für die Entwicklung brauchen, sind Höhlen. Ja? Also neben unserer Amnionhöhle und Chorionhöhle und, und Dottosack schafft sich jetzt das Organ oder die, die, der Embryo neue Höhlen und das schafft er, wir haben schon einmal erwähnt, mit Hilfe von der Einfaltung. Ja, mit Hilfe von zwei Faltungsbewegungen und zwar einer Bewegung, einer, eine, eine, eine laterale Bewegung oder auch eine kraniokortale Bewegung, äh, kommt es jetzt zur Bildung von Höhlen. Höhlen, die vorwiegend jetzt äh, die Grundlage bilden für unsere serösen Höhlen. Äh, seröse Höhlen haben wir drei davon: das ist das Perikard, äh, der Thoraxraum zwischen den serösen Blättern und eben auch der Bauchraum zwischen den serösen Blättern. Vielleicht damit ich es nicht vergesse, ein Organ, was sich dieser Höhlenbildung etwas entzieht, ist an und für sich die Niere. Äh, die Niere, die sich in keines dieser Höhlen eigentlich einnistet, die auch in nie in einer dieser Höhlen einmal drinnen war. Das hat aber damit zu tun, dass eben die Niere sich aus den äh, Sumitenstilen extra entwickelt und an und für sich keine Höhlenbildung braucht. Okay, also das kennen wir, das haben wir letztens schon gemacht. Wir haben jetzt hier die dreiblätterige Keimscheibe Vielleicht kann man es da besser sehen. Ja, wir haben jetzt, drehen wir es um, wir haben oben immer das klassische Blau fürs Ektotherm, dann Rot fürs Mesotherm. Mal schauen, wie man es besten sieht. Das sieht man jetzt nicht so gut, weil es wirklich sehr dünn ist. Und unten dann eine gelbe Scheibe wie das Endotherm. Ja. Also, ich lege es für euch jetzt so her, oder halt so mal hin, dass wir jetzt von Rostral schauen. Bei mir ist Kaudal. Und was wir jetzt machen müssen, sind zwei Bewegungen die wir jetzt auch im Einzelnen durchgehen werden. Und das, die erste Bewegung, wir kennen es schon vom letzten Mal, ist eine Faltung, eine laterale Faltung um das Endoderm herum. Ja, der Kameramann kämpft mit der besten Einstellung. Und er macht das wie immer hervorragend. Ja, also wir falten das jetzt ein, das muss ich ein bisschen für mich das Drehen, Aber jetzt müssen wir diese Stelle verbinden. Ja, wir werden sehen, es kommt vorne zu einer Fusion. Ja, es gibt auch Erkrankungen, wo, wo es zu keinen Fusionen kommt. Könnt ihr könnt euch erinnern, letzten haben wir über äh, die Fusion des Neuralrohrs gesprochen und bei der Spina da bleibt es ja offen. Also wir kleben das jetzt zusammen zu einem Rohr. Das ist die laterale Faltung. Okay, also jetzt haben wir hier ein Rohr, von oben gesehen, innen die, das Endothermschicht, ja, also ähm, die, die Strukturen von Ektotherm, Mesotherm sind ums Endotherm herumgeflossen und bilden jetzt in der Mitte ein Rohr, das merkt sich bitte. Ja. Die nächste Faltung, die wir brauchen, ist die kraniokardale Faltung, ja, und das wird dann diese bewegen werden, ja. also das wäre dann die kraniokardale Faltung. Ja. Also wenn Sie Bilder von Embryos so zwischen vierter und achte Woche seht, dann werden Sie merken, sie sind immer ganz stark gekrümmt. Ja? Wobei es fast eine, eine, eine, äh, ein, ein Kreis wird. Und eigentlich ist es immer ganz interessant, dass eigentlich fast der, die Hälfte davon äh, den, der Schädel ausmacht von diesem Kreis. Ja? Also hier ist es nur sehr symbolisiert. Okay, das werden wir jetzt im Einzelnen durchgehen. Und da habe ich ein bisschen schon was vorbereitet habe ich noch eine vorbereitet, ja, in der Größe bewegen wir uns. Ihr merkt, ich brauche immer eine kleine Gedankenhilfe, ich bin echt schlecht mit den Größen. Äh, also, so groß ist ungefähr unser Embryo in der äh, vierten Woche, ähm, bis zur achten Woche und um diese vier Wochen, die nächsten vier Wochen, geht es noch, ähm, wieder circa so groß herum werden. Okay, also, gehen okay, wir mal weg. Okay. Ja, ich okay. ähm, was wir hier sehen, das Bild hier kennen wir schon vom letzten Mal. Ähm, hier ist einfach ein, ein, ein, ein, ein Frontalschnitt, ja. nur zur Erinnerung. Hier haben wir das Ektotherm äh, mit der Amnionhöhle, äh, äh, dann äh, das Entotherm mit dem Dottersack. Nochmal zur Erinnerung: Das müsst ihr euch bitte merken. Ich erwähne es immer wieder. Äh, außen herum das extraembryonale Mesoderm, ja? das sich verknüpft mit dem intraembryonalen Mesoderm. Hier haben wir noch äh, dargestellt die Sumiten mit den Sumitenstielen und die dann in die Seitenplatten übergehen. Ja? Ich kann sich erinnern: Da haben wir diese Metamerie, also diesen würfelförmigen Aufbau. Ja? Äh, wo mehr oder weniger die, die radikuläre Situation des menschlichen Körpers schon vorgedacht ist. Ja. Was ich hier jetzt nicht dabei habe, ist das Neuralrohr, aber das Grüne hier soll wieder die Chorda dorsalis darstellen. Die Chorda dorsalis, die eigentlich auch bis zur achten Woche, dann verschwindet sie schon langsam, bestimmend ist für die Bewegungen, die jetzt folgen werden, für die Bewegungen wie das Neuralrohr, für die Bewegungen des Mesotherms und auch für ein bisschen für die Entfaltung, aber nicht mehr so dominant wird. Ja, also das ist sicher so in der dritten, vierten Woche äh, der animierende Aspekt. Ja, ich lasse das mal liegen und wir schauen jetzt auf dieses Gebilde, das eigentlich im Prinzip genau das gleiche ist, nur ein bisschen größer, ein bisschen plumper dadurch, aber das hat schon einen Sinn. Weil was ich jetzt zeigen möchte ist äh, mit diesem Gebilde ist die, Laterale Einfaltung, ja die Laterale Einfaltung, die diese Wurst bewirkt, also diese Bewegung. Ganz kurz ein Regime, mein Bild hier ist ziemlich unscharf, jetzt weiß ich nicht, ob das richtbar ist oder nicht. Ja, okay, du spielst dich, ich mache weiter, ähm, ja, also kurz zur Erinnerung. Die höhle hier relativ groß und hier der Dottersack relativ klein, das ist jetzt äh, nicht der Natur entsprochen, sondern meinen Vorgaben, äh, die ich brauche dann, um ähm, euch was zu zeigen und zwar die Einfalt, ja und zwar die Laterale. Hier haben wir jetzt noch äh, das Neuralrohr, das sollte schon hier geschlossen sein, hier haben wir ein bisschen schematisch das Sumiten und äh, Sumitenstil lassen wir jetzt weg und hier die Seitenplatten, die nochmal zur Erinnerung. Direkt in, die, in das extraembranale Mesotherm äh, übergeht. Okay. Was ist jetzt der bestimmende Faktor für diese laterale Entfaltung? Ja, wie gesagt, das ist alles jetzt nicht mehr so ganz, sondern das Wachstum von Mesotherm. Wenn Sie sich erinnert, wir haben ja das Mesotherm verwandelt sich aus, den Somiten entstehen jetzt Sklerotome, also das Einwandern äh, nach medial und ventral von, von Mesotherm, das dann die Wirbeln bilden wird, aber auch das Wandern vom Dermatomyoton, also ich symbolisiere das jetzt ein bisschen, also das wird da, die Zellen beginnen zu migrieren vom Mesotherm und das bewirkt eigentlich eine Bewegung hinein in die Amnianhöhle. Ja, also das Ganze wird mehr oder weniger hineingeschoben ja, und durch dieses Hineinschieben wandert jetzt die ganze Amnionhöhle einmal rundherum. Ja? Okay. Und jetzt haben wir diese Situation. Einfach in das Hineintriften des Embryos in die Amnionhöhle hinein. Bewirkt, da müssen man zumachen. Ja, bewirkt jetzt diese Situation. Ja? Was ist die Situation? Außenrum, extrem dann als Mesoderm. Ja? Mit der Amnionhöhle. Ja, also das Chorium mit der Amnionhöhle, ja, äh, beziehungsweise mit dem Epithel der Amnionhöhle und hier ist die Amnionhöhle. Ja, und das wär, äh, wird ja die, die, ähm, die Eihaut, ja gemeinsam mit der Decidua capsularis der Mutter. Ja. Was hat sich hier bewirkt, oder was hat sich hier getan durch dieses Herumfahren der Amnionhöhle hat sich hier jetzt das Ektotherm herumgeschlossen. Ja, hier kommt es dann, was sehr üblich ist, zu einer Fusion. Ja, also die Teile wachsen jetzt zusammen. Ja. So. Ich habe zwar ein tolles ökologisches Plastilin, aber auch das hat so seine Typen. Äh, okay. Also wir haben jetzt eine geschlossene Angernhöhle, die jetzt die ganze Frucht, den ganzen Embryo umwachsen hat. Ja. Und wir haben jetzt hier, äh, durch diese Bewegung ist der, der, der Sack umflossen worden. Ja. Und das bildet eben dieses Rohr jetzt, das wir da haben. Ja. Okay, also jetzt haben wir ein, ein inneres Rohr aus dem Endoderm. Und jetzt ist es da ein bisschen zu eng geworden. Aber vielleicht versuchen wir es ein bisschen kleiner zu machen innen. Ja. Es ist nämlich ups, hier noch eine Höhle entstanden, die mir leider hier nicht so gut gelungen ist. Ja. Nämlich diese Höhle. Ja. Sehen wir da jetzt ein bisschen behelfsmäßig? Habe ich noch irgendwo rot, rot, rot? Moment. So. Durch das Herumfließen. Das Seitenplatten, das ist diese Struktur, ja, haben sich jetzt zwei Schichten gebildet. Es hat sich eine Schicht gebildet, die direkt ums Endotherm herumgewachsen ist. So. Die direkt ums Endotherm herumgewachsen ist und das wird dann das viszerale Blatt. Das viszerale Blatt von was? ja? Wir haben ja drei Höhlen und es wird immer das Viszerale Blatt. Ja? Jetzt hängt es davon ab, auf welcher Höhe, auf welcher Höhe, auf welcher Metamerenhöhe das jetzt passiert ist. Dorakal wird das natürlich das Viszerale Blatt der Pleura oder das Viszerale Blatt äh, vom Perikard. Ja? Äh, diese Schicht hier vom Seitenblatt, ja? und zur Erinnerung, die Seitenblätter sind ja keiner Metamerie unterworfen. Ja? Also, die, die gibt es nicht in Stückchen, sondern das war ein fließender Übergang. Ähm, dieses, dieses Seitenblatt, das jetzt rundherum geflossen ist, das bildet jetzt das parietale Blatt. Und eben abhängig von der Höhe, ob das jetzt das parietale Blatt von der Pleura wird oder von äh, Peritoneum oder vom Pericard. Ja, Es hängt ganz von der Position ab. Ja. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt eine Höhle, eine neue. Ja. Eine Höhle, die eben äh, links und rechts vom Embryo durchgehend geht. Ja, wir haben hier noch keine Zwischendiaphragmen, könnte man fast sagen. Ja, also das Diaphragma hat sich noch gar nicht gebildet. Ich zeige euch dann eh noch die Entwicklung vom Diaphragma. Äh, und man spricht auch von einem Zylom. Ja, also ein Zylom, das jetzt links und rechts und nach vorne vom Embryo einen eine durchgehenden Gang bildet, einen Duktus bildet. Okay. Also da haben wir eine neue Höhle ausgekleidet mit einem viszeralen Blatt und mit einem Blatt. Ja? Und in diesen Höhlen entwickeln sich jetzt die Organe. Und die Organe, äh, ob das jetzt Lunge, Darm, Leber und so weiter sein wird, das ist immer dann mehr eine Mischung aus Endotherm gemeinsam mit Mesotherm. Äh, und, äh, und mitgezogen dann vom Neuralrohr wachsen dann die Nerven ein. Also, das ist ein, äh, ein wichtiger Mix, das jedes Organ braucht, das stimmt aber auch nicht hundertprozentig an jeder Stelle in der Mitte des Embryos geht das nicht ganz zusammen. Ja? Da bleibt eine Öffnung, ja? und da gibt es noch etwas, so wo der Dottersack ein bisschen rausschaut, und jetzt versagen ein bisschen meine kreativen Kräfte. Also es gibt einen Teil. Wo das noch offen bleibt, das hier ist noch verbunden. Ja. Und da haben wir, also so bleibt es eigentlich offen, also das geht noch drunter rum. Okay, aber hier ist der Duktus oder die Zylonhöhle ist hier offen. Ja. Und hier öffnet sich der Dottersack noch, bildet meistens so einen zusätzlichen Sack nach außen, und das nennen wir den Ductus vitilinus oder Ductus umphalentericus. Ja, also das bleibt noch offen, das ist ungefähr in der Mitte. Wir brauchen diese kleine Ausbuchtung noch, weil hier muss sich noch der, der Darm, der, vor allem der Dünndarm, aber auch der Dickdarm weiterentwickeln und hineinentwickeln. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir noch brauchen. Okay. Ja, also das ist einmal die laterale Faltung, was wir hier auch nicht so gut sehen. Was sich hier bildet, ja, also so am Ende ist, das ist das Mesogastrium. Ja, das Mesogastrium dorsale, wir haben dann auch, das zeige ich euch dann bei einem anderen Teil, ein Mesogastrium ventrale nach vorne, aber nicht komplett, sondern nur bis zur Leber. Okay, also das wäre die laterale Faltung, indem sich das Ganze in die Amionhöhle hineinschiebt. Okay, äh, So, das gehen wir mal weg. Und wir kommen jetzt gleich direkt zur graniokaudalen Faltung. Okay, ihr seht äh, es wird immer komplizierter ein bisschen die Gebilde. Ich habe gerade so ziemliche Sehnsucht nach unserer ersten Zeit, wo wir eine Zygote hatten, einfach ein Knödelchen, ein Kügelchen äh, von, von Plastilin. Naja, okay, jetzt schauen wir seitlich drauf und da brauche ich jetzt eine kleine Hilfe. Das war von diesem Papier da, von diesem Alupapier, äh, stellt sich mal vor, das ist jetzt die, die Keimscheibe. Ja? Okay. Äh, was mir wichtig ist, ich glaube, es ist für euch immer logisch, dass wir Seitenblätter haben, die links und rechts so nach außen gehen. Und ich zeige es euch dann von der Seite. Ja? Okay. Also wir haben hier... Ja? Wir haben hier die, die... Wir haben hier die Keimscheibe und dann haben wir die Seitenblätter, die links und rechts. Nach außen gehen und dann weitergehen zum extramembranalen Mesotherm, das hier die Amionhöhle umgibt und unten den Dottersack. Was mir auch wichtig ist, dass ich bewusst ist, dass das Ganze auch nach vorne geht. Ja, es ist nicht nur seitlich, sondern wir haben auch nach vorne äh, diese Seitenblätter. Ja, vor allem vorne, also beim rostralen Bereich, hinten haben wir äh, die, äh, den Haftstil ja nach hinten. Ja? Also, es geht rundherum, öffnet sich das. Ja. Also nicht nur seitlich, sondern rundherum öffnet sich das. Ja. Das ist mir wichtig, damit wir dieses Bild nämlich verstehen können. Ja, wir haben jetzt den, äh, einen Blick von Sackital, ja, ein Schnitt. Ähm, das ist jetzt keine, keine Wurst, die links und rechts aufgeschnitten ist, sondern das soll jetzt das isotherm sein. Kurz zur Erklärung. Äh, im Prinzip haben wir hier jetzt die Keimscheibe. Ja, hier haben wir das Ektotherm. Das ist jetzt, wir lassen jetzt die Haut weg, sondern das ist jetzt nur das Neuralrohr. Ja, das ist ja so. Also da beim Hirn relativ dickes, ist, ist, nicht sehr schön geworden. Ähm, dann haben wir hier das Mesotherm. Ja, da müssten wir jetzt zum Beispiel, könnte man mit der Meere einbauen und so weiter. Also so mitten, aber die haben sich jetzt dann auch schon verändert. Äh, was sich hier jetzt auch schon bildet sind zum Beispiel Gefäße. Und hier haben wir äh, das Entotherm, ja, das hinausgeht dann auch in den Tottersack. Ja. Ähm, und das seht ihr hier jetzt links und rechts hinauf, haben wir jetzt die Seitenplatten, die eben nach vorne gehen. Das ist nämlich wichtig. Hier ist Rostral, hier ist Kaudal. Also da haben wir die Seitenplatte oder vordere Platte, die sich nach oben öffnet und dann in das extremprenale Mesotherm geht, das hier außen herum doch hier außenrum dann um die Amnionhöhle geht und hier außenrum um den Dottersack geht und da auch noch. Okay, was sehen wir aber auch schon, wir sind eben jetzt in der vierten Woche, hier sehen wir den Haftstiel, also ja, das sollte den Haftstiel bedeuten, der eben an der kaudalen Seite von unserer Keimscheibe liegt. Was hören wir auch noch, hier ist jetzt ein bisschen eine Einbuchtung und hier, kann sich noch erinnern, was das ist, das ist die, äh, die Kloakenmembran und das die membran oder, oder, oder ähm, ja, ähm, ich werde noch zwei Namen. Fällt mir jetzt auch nicht ein. Und hier seht ihr auch schon eine kleine Höhlenbildung. Ja, äh, eine Höhlenbildung und mit Fantasie eine Zusammenballung von, von Zellen. Hier hat sich schon das Herz gebildet. Ja? Das Herz, das ja ganz, ganz früh anfängt, es geht am Anfang darum, äh, den, den Embryo zu versorgen. Das ist jetzt einfach nur eine ganz simple Höhle, Aber das ist schon der Beginn unserer Herzhöhle. Ja. Okay. Und jetzt kommt es eben zu einer Faltung in diese Richtung. Ja. Wie schaut die aus? Oder wer ist die, die treibende Kraft? Die treibende Kraft ist jetzt unser Ektotherm. Und die können sich erinnern, das haben wir besprochen. Das Neuralrohr, das beugt sich ja, vor allem im Gehirnbereich, macht jetzt Flexionen. Also wir haben hier zwei, zwei Winkeln und das Uh, fliktiert ziemlich stark nach, uh, nach uh, Ventral und durch diese uh, Flexion nach Ventral passiert jetzt eben was. Und das. Und es passiert genau das. Ja, also es beugt sich nach vorne und durch dieses nach vorne beugen, uh, kommt jetzt das Mesotherm auch unterhalb des Ektotherms. Ja? Und da will ich jetzt damit ihr das schon jetzt wisst, leider bricht mir das schon bei der Membran ein, äh, wenn ich das euch bewusst ist, dass jetzt äh, hier schon die Anlage vom Septum Transversum ist. Also hier die Anlage vom Septum Transversum, hier die Anlage vom Herz und hier die bukopharyngealmembran, die schon die, die Öffnung für die Mundbucht sein wird. Ja? Okay, und jetzt dreht sich das herum durchs Ektotherm bedingt, ja. also das schaut dann so aus, das macht hier noch so einen Knick, ja. und bedingt, dass wir jetzt hier nicht nur einen Schlauch haben aufgrund der Lateralen Entfaltung, sondern wir haben auch jetzt einen Schlauch vorne durch die Faltung äh, in kranio Richtung. Ja. Also, so dass wir jetzt die, das erste, was, was wir am rostralsten haben, am granialsten haben, ist jetzt einmal die Mundbucht. Ja, die wird jetzt hier, die können wir jetzt auch durchtrennen, wenn wir dann wollen. Wir sehen auch hier, dass ein Teil vom, vom Rachen, vom Gesicht, also vom, ja, vom Rachen, vom Mundraum, auch vom Ektoderm dann gebildet wird. Ja, also da bildet sich dann auch ein, ein Teil der Hypophyse, der Neurohypophyse, die dann nach oben wandert. Ja, da haben wir dann die Mundbucht, die sich in der vierten Woche öffnet. Und jetzt liegt das Herz, liegt jetzt unterhalb vom Endothermschlauch. Und also eigentlich ventral davon, ja, ventral davon, da haben wir die Mundbucht, da haben wir das Herz und das Septum Transversum. Das lagert sich jetzt hier in etwa. So schaut der Knick aus. Ja, also das wäre jetzt hier ungefähr das Septum Transversum. Ja. Und dieser Bereich, den wir jetzt hier sehen, das wird dann davor, vor der Vorderdarm. Vor ja. Also in dem Bereich, da wird sich dann die Lunge aus einer Knospe heraus entwickeln, das schauen wir uns hier noch an. Hier wird sich dann eben der Ösephagus dann noch bilden, also Teile vom, vom Rachen, der Oesophagus, der Magen und die ersten Anteile vom Duodenum. Ja. Ja. Hier liegt jetzt das Septum Transversum. Ja, das Septum Transversum, das direkt verbunden ist mit der Herzenlage. Ja, und das ist auch der Grund, warum das Septum Transversum äh, direkt äh, verbunden ist mit dem Pericard, weil es aus der gleichen Schicht entstanden ist, äh, gleichzeitig gemeinsam gewandert ist und zusammen verbunden ist. Also Septum Transversum. Was auch interessant ist, dass sich hier ungefähr äh, dann die Leber bilden. Ja, die Leber, die eigentlich für mich so ein Organ ist, das ist ein Mischmalsch aus dem Endotherm ist, ja, aber auch aus dem, aus dem Mesotherm. Und auch hier kennen wir bei der Leber, also die ganz stark fixiert ist am Diaphragma äh, vom Abdomen. Äh, wir kennen ja die Area Noda, wo nicht einmal ein Platz äh, ein, ein, ein drüber liegt. Ja? Okay, also hier hätten wir dann die Höhle noch rundherum. Okay, das wäre der vordere Anteil für ein Anteil. Ja. Was passiert hinten? Ja, das gleiche. Was wächst wieder? Es ist wieder das Ektotherm, ja, das hier zwar ein bisschen dünner ist, aber auch hier kommt es durch das Wachstum des Ektotherms zu einer Krümmung. Auch hier geht es ein bisschen nach vorne. Und was passiert jetzt? Äh, der Haftstiel wandert auch nach ventral und liegt jetzt unterhalb der Platte, der Kernplatte. So, dass man das Ektotherm abgerissen. Ja. Und jetzt muss ich noch ein paar Dinge erklären. Erstens mal haben wir hier die Kloakenmembran, ja, die wird dann auch einreißen. Ja, und hier haben wir den Hinterdarm jetzt gebildet durch diese. Ja, der Hinterdarm, den wir jetzt äh, Kloake auch nennen, hat jetzt noch so eine kleine Ausbuchtung in den Haftstiel hinein. Ja, vielleicht sieht man es nicht so gut. Äh, da in den Haftstiel geht noch so eine Ausbuchtung hinein und das ist der Lanthus. Ja, und die Alantro ist, das wird vor allem ein wichtiger Anteil sein äh, für die Blasenbildung. Ja? Und was wir jetzt auch sehen, ganz gut sehen, ist, ähm, dass jetzt äh, der Dottersack und der Haftstil hier zusammenkommen. Hier geht es natürlich noch weiter äh, in, äh, zur Verbindung äh, zum Chorium frutosum, also zur Plazenta. Ja? Und hier kommt es jetzt dann schon langsam zu einer, äh, einer Fusion zwischen dem Dottersack und den Haftstil. Dottersack ist generell auch wichtig für die Blutbildung, äh, gerade am Anfang für die Gefäßbildungen. Hier finden wir auch ganz viele Gefäße im äh, Chorion des Tottersacks, ich habe vergessen, es geht außen herum ja noch äh, das extraembranale Mesotherm rundherum ähm, und hier haben wir jetzt unseren, unsere zukünftige Nabelschnur, die eben aus dem Haftstil äh, kommt und aus Teilen des Tottersacks. Ja. Ähm, wahrscheinlich beim nächsten Mal schauen wir uns das genauer an, wir werden sehen, dass noch ein bisschen das äh, Ektotherm auch noch eine kleine Rolle spielt. Ja? Okay. Also hier die Höhle rundherum noch und hier eben der, der Haftstiel mit der Lantois, das Ganze wird jetzt Chloake genannt und hier haben wir die Analmembran. Ja? Und das ist jetzt die Faltung, ja, das Ektotherm wächst dann noch so, äh, dann noch so rundherum. Ja? Also das ist jetzt so die Situation. Uh, Rachmembran, so als Herzanlage, Septum transversum, uh, Vorderdarm, Enddarm, ja, und hier in der Mitte hat sich jetzt der Mitteldarm uh, entwickelt. Ja. Und wir werden dann sehen, ich zeige es euch nachher noch, aber ich erwähne es jetzt schon mal, uh, wir sehen dann hier dann drei Gefäße einsprissen, Truncus ciliacus, Arteria gastrica, äh, Arteria mesenterica superior und Arteria mesenterica inferior. Ganz bestimmend wird für diese drei Abschnitte des Darms. Ja? Und auch bestimmend wird, um wie sie die ektothermalen Strukturen mitholt, also wohin der Vagus wächst, wohin äh, die, die äh, sakralen äh, Plexus hinwachsen. Ja? Okay, also das ist einmal die Situation bei der kraniokardalen Faltung. Wie gesagt, auch ein bisschen komplexer, äh, aber ich hoffe, ihr habt den Ganzen folgen können. Okay. Wir werden jetzt einen kleinen Blick zu den Höhlen machen. Das wir es vielleicht auch da wieder hier liegen. Ja, schauen wir mal da wieder in die Aussicht. Äh, ja, legen wir es mal so her. Ja, es haben sich ja äh, durch das Wachstum um das äh, Endotherm, das ist jetzt als Schlauch zu verstehen, äh, hat sich ja jetzt eben ein, ein viszerales blatt gebildet und ein parietales blatt Und hier haben wir eben die zulomhöhlen links und rechts. Ja. Und jetzt stelle ich das da mit diesem Pfeifensputzer. Ja. Also wir haben eine Höhle, ja, und ihr müsst sich das bitte jetzt als, als einen Schlauch vorstellen. Ja. Also wir haben einen Schlauch, der äh, rechts vom Embryo geht, einen Schlauch, der links vom Embryo geht. Ja. Wir haben jetzt diese... Höhlen noch nicht abgetrennt voneinander, es gibt noch keine wirkliche Thoraxhöhle, keine Bauchhöhle. Was wir aber auch haben, durch die Falterung und vorne geht das weiter und geht in das Perikard hinein. Also wir haben auch nach vorne eine Höhle, ja, die wir schon äh, hier gesehen haben. Ja, das ist der vordere Bereich. Ja, und durch das äh, Falten, wie wir es hier gesehen haben, passiert eben das hier. Ja, also diese Perikardhöhle geht nach unten, ja, sodass wir diese Situation des Zylonganges haben. Ja. Also der Zylongang macht seine so gebalgte Hufeisenform nach vorne, nach unten. Deswegen, wenn man hier zum Beispiel anschneiden würde, würde man, warte, ich das wenn man hier anschneiden würde, würde man, äh, oh ja, ein bisschen so, ja, würde man zum Beispiel einen Schnitt durch zwei Hüllen haben. Ja, das sieht man manchmal in embryonalen Bildern, wenn es zum Beispiel um die Kiemenbögen geht, wie sich die entwickeln. Ja, also so schauen die Höhlen aus, kommen wir wieder zu diesem Bild heran. zurück. Was wir hier sehen, diese Verbreiterung, äh, diese Verbreiterung im, äh, im, eigentlich im Mesogastrum anterior, ja, das wäre das Megastrum dorsale im anterior, diese Verbreiterung wäre im das Septum Transversum. Ja. Das Septum Transversum, das ein Teil das ist mir wichtig, vom Diaphragma bildet. Ja, das Septontransversum bildet im Nachhinein beim Erwachsenen ist das mehr oder weniger den, der äh, fibröse Anteil. Das ist der Anteil, der vom Nervus phrenicus versorgt wird, der von oben kommt. Angelegt wird das transversum ja, oder ist nach der Faltung auf der Höhe der äh, Zervikalen Summiten. Äh, und in der sechsten Woche steigt es dann hinunter äh, zu den Dorakalen Summiten. Und erst äh, in der achten Woche ist bei den Lumbalen Summiten. Ja, und zieht den Phrenikus jetzt hinunter äh, und deswegen läuft er eben doch vom, von der HWS, von Zervikal bis hinunter nach eigentlich. ja Und das ist mir wichtig, dass wir eben sehen, auch im Bereich vom Septum-Transversum haben wir links und rechts noch die Höhlenbildungen. Ja? Wie bildet es sich aber, das dann das, die Abtrennung? Ja, die Abtrennung passiert durch äh, Blicke. Blicke sind nichts anderes wie so Faltungen im Mesoderm dann. Vom parietalen Blatt ja, und diese Blicke bilden sich dann weiter zu Membranen. Ja, und wir haben hier jetzt zum Beispiel äh, die Membran äh, Pleuroperitonale und durch diese Pleuroperitonale Falte bildet sich erst die, äh, verschließt sich erst das Diaphragon und verschließt dann die einzelnen Höhlen zueinander. Ganz interessant ist dann später, wenn sich das weiterentwickelt, drückt sich dann vor allem, weil die Lunge sich so ein bisschen in den, in den äh, es bilden sich ja dann links und rechts auch Rippen aus, weil sich die Lunge dann so hineindrückt, äh, bildet sich dann noch so eine, eine, eine Einfältelung aus der Muskulatur, die dann auch das Diaphragma bildet. Ja, zeichnen wir es so an. Ja. Und dies in der embryonalen Entwicklung relativ klein noch am Anfang, wie wir es ja sehen, äh, wird dann aber relativ groß und bildet eigentlich einen großen Anteil vom muskulären Bereich. Also äh, meiner Meinung nach ist das Diaphragma eben äh, nicht nur durch den Phrenikus versorgt, sondern auch durch Interkostalnerven, weil eben Anteile aus der Muskulatur hineinsprießen und das Diaphragma dann schlussendlich gut verschließen. Also es passiert dann rundherum. Ja? Also aus welchen Teilen besteht das Diaphragma? Aus dem Septum transversum ja? eben von äh, zervikal kommend, Phrenikus mitziehend starke Verknüpfung zur Leber und zum Perikard. Ja. Aber wir haben dann diese Blicker, diese Membranen aus dem Mesoderm kommen, aus den, Seiten, also aus den Seitenblättern, aus den parietalen Blättern, die das dann verschließen und dann noch ein bisschen später muskuläre Anteile, die so schön hineinsprießen. Ja. Und das Mesogast am Dorsale, der Bereich, ja, der bildet eigentlich, und wir sehen es auch sehr schön, das ist der Teil, der jetzt das den Schlauch des äh, Endotherms mit einbezieht, das wird dann der Sephagus in dem Bereich und das bildet dann schön äh, eben die Cruz und die Umkurtung mehr oder weniger Cephacus. Als ja, also Septum transversum wird dann das den, äh, Zentrum denenosum, äh, diese Membrana plus die muskulären Einsprießungen werden dann eben die muskulären Anteile bei den Rippen und Cruz und diese Umfaltung um den Cephacus herum kommt eigentlich aus dem. Mesotherm, das eigentlich das Mesogastrium dorsale bildet. Ja? Und nochmal zur Erinnerung, ich hebe das einmal ab, es klebt ein bisschen fest ja. hier. Äh, direkt Richtung Thoraxraum hat sich ja die Perikards, das Perikard entwickelt, das fest drauf geht. Und unterhalb hat sich dann die Lebe entwickelt. Ja? Schon aus Anteilen aus dem, aus dem Endotherm, aber aus mesothermalen Anteilen. Ja? Also. Für mich ist das dann eine schöne Einheit, die sich aus Perikard, Zentrum Dendineum und Leber dann entwickelt hat. Okay, also das nur ein paar Worte zur Entwicklung vom, zum Diaphragma und wie sich dann auch schlussendlich dieser, dieses Zylonduktus schließt, links und rechts mit diesen Membranen. Es gibt dann noch eine Membrana Pleuroperikardica, die eben dann das Perikard zum Beispiel verschließt. Damit das Perikard eben auch für sich eine eigene Höhle bildet. Okay, das war jetzt mal die Faltung, Graniokardal, laterale Faltung, die jetzt schon ein bisschen viel Bewegung gebraucht hat und ein Plastilin, das ein bisschen zerbröselt ist. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber ich hoffe, es war auch von der Seite mal verständlich. Uh, was ich jetzt mit euch noch machen möchte, ist jetzt uh, einen Blick auf, auf, auf die Darmentwicklung zu werfen. Uh, und da holen wir uns auch ein paar Hilfen. Ja, also, dann nehmen wir so also mal das her. Und das braucht man noch nichts. Ja, fangen wir mal mit dem hier an. Ja. Lass wir das auch seitlich noch liegen. Jetzt sehen wir ein schönes Blickchen werfen, Katze. Also im Prinzip haben wir hier die Situation fast das gleiche. Wir haben hier den Endothermschlauch und der hier eine Ausbuchtung noch bildet, den Dottersack, wo sich eben das Ganze noch nicht geschlossen hat, eben innerhalb der achten Woche verschließen wird sich es erst so wirklich Stück für Stück, zehnte, elfte Woche. Also das ist die Situation. Nochmal zur Erinnerung, wir nennen das Ganze Vorderdarm, Mitteldarm, Hinterdarm. Und... Die Leitstrukturen sind eben die, der Troncus celiacus, äh, dann äh, die Arterie mesenterica superior und inferior. Ja, die bestimmenden Gefäße für den Hinterdarm, ja, wo wir wissen, dass ab, den, ab der linken Flexur äh, in etwa der Hinterdarm entsteht, ab da ja die Arterie mesenterica inferior versorgt und auch die normale Versorgung zum Beispiel aus dem Becken kommt, also die, vor allem die parasympathische. Versorgung aus dem Becken kommt. Arteria mesenterica superior, die eben den Dünndarm versorgt, bis zum, zur linken Kolonflexor. Und wie wir sehen dann bei der Drehung des Darms, das ist eine Einheit und äh, versteht das auch bitte das Einheit. Und hier der Trucus celiacus für den Vorderdarm. Was wir ein bisschen außer Acht lassen und dass dieses Gefäß jetzt nicht so wichtig ist, äh, ist eben die Entwicklung von äh, Rachen und Lunge. Lunge entwickelt sich aus einer Knospe, das möchte ich so darstellen, dass das wirklich so rausknospt und hier außen entotherm eine kleine Knospe bildet. Die Lunge, die an und für sich ja nicht eine großartige Funktion hat, an und für sich der das macht dann schon auch Atembewegungen, es wird auch Flüssigkeit aus der Lunge ausgeschieden, bildet so ein einen großen Teil der Amnionflüssigkeit in späterer Folge, ähm, war wirklich die Reifung der Lunge äh, passiert erst wirklich komplett nach der Geburt, also ein ein, Neugeborenes, ein reifes Neugeborenes Kind hat eigentlich noch eine unreife Lunge und braucht noch ein paar Tage zur Entwicklung. Aber wir wissen, gerade die unreifen Organe bei der Geburt wie das Gehirn und die Lunge sind die vulnerablen Organe, gerade bei den Säuglingen und vor allem während der Geburt. Ja, ist ja auch limitierend, dieser Surfactor factor der frühestens ungefähr in der 24. Schwangerschaftswoche gebildet werden kann als, als Auskleidung für die Alveolen äh, und das auch erst mit einer cortisol also Cortisol-Spritze, die durch den vermeintlichen oder äh, Stress, den das auslöst, äh, oder das Zeichen des Stress, den surfactant -Factor, factor hilft, aus zu entwickeln. Ja, also das, sind, das ist einmal ja der Überblick. Vorderdarm, Mitteldarm, Hinterdarm, geprägt durch drei Gefäße. Äh, ja, jetzt gehen wir also mal wieder weg oder schieben es daher, damit wir schön noch im Blick haben. Ja, und was wir jetzt anschauen, ist, ist keine Banane, sondern das ist jetzt einmal äh, der, der Vorderdarm Großen und Ganzen. Ja, äh, was habe ich hier, ihr wisst ja, wir haben beim, wenn wir jetzt von oben schauen, ja, wir haben jetzt hier äh, ventral und hier dorsal. Wir haben ja ein, und das sollte es nur symbolisieren, ein Mesogastrium dorsale und ein Mesogastrium anterior. Ja. Dort, wo die beiden Blätter, Viszerale, Blatt und Parietale Blatt, zusammengehen. Hinten und vorne. Vorne haben wir es aber nur bis zur Leber, unterhalb nicht, weil hier ist ja noch offen. Ja. Also deswegen finden wir auch danach kein äh, bis zur Leber, zwar das Ligamentum um zu den kommen wir eh noch, aber weiter unterhalb eben kein äh, Band nach vorne. Ja. Ähm, ja, was passiert mit diesem äh, Endothermschlauch, ja. ähm, es wächst, wie immer, äh, es wird größer, es wird größer und es braucht Raum und Platz und windet sich in diesen Raum hinein. Ja. Okay, und was wir jetzt mehr oder weniger vordergründig betrachten, ist so dieser Abschnitt, das soll den Magen dann symbolisieren, Jetzt uh, setzen wir das Blut weiter unten. Uh, das ist auch, also dieses Mesogastrum geht eine ganze Länge entlang. Und das kleine Kupfer soll jetzt schon die, uh, die Knospe für die Leber sein, die sich hier vorne auch entwickelt. Wir werden dann noch eine Bankris Knospe dazu holen. Ja, betrachten wir es einfach von oben. Ja, uh, kennst du das wahrscheinlich die meisten von euch, wenn das Platz haben will, dann drehe es sich mal. Ja, also, wir winden uns ja auch durch ein Loch durch. Okay, es dreht sich einmal ja nach rechts. Ja, okay, jetzt seht ihr ja die Rotation anhand vom Mesogastrium. Ihr müsst aber vorstellen, deswegen ist es flexibel, es bleibt aber voran fixiert. Das macht so ein bisschen eine. eine, eine ähm, es dehnt sich eigentlich ein bisschen. Ja, okay, also, es dreht sich nach rechts. Wir sehen, dass die Leberknospe auch nach rechts kommt. Ja, und. Es kippt dann, und, und das zeige ich jetzt hier so, es dreht sich nach rechts, und so, dann sehe ich es von mir aus, also wir haben jetzt diese Drehung, ja, das was wir von oben gesehen haben sehen wir jetzt von vorne, wir haben diese Drehung, ja, Leberknospe geht nach rechts, und wir haben dann dieses Kippen. Ja, also so faltet sich dann der Magen ein. Ja, also da wird dann vor allem hier breiter, ja, also hier entsteht dann die große Kurvatur, ja, und er kippt auch ein bisschen in diese Richtung. Ja, das Elfagus bleibt so, also wir haben hier die große Kurvatur. Ja, vorne haben wir das im anterior, das sich ja dann so Richtung Leber hin äh, zum Momentum Minor bildet und zum äh, hepatico ja, und zum Ligamentum hepatoduodenale, zu dem kommen wir dann später noch. Ja. Hier haben wir den Schlauch vom äh, Duodenum. Ja. Das Duodenum muss mitdrehen nach rechts. Ja. Es dreht sich nach rechts. Ja. Und das Duodenum hat noch einen anderen Mitspieler, nämlich die Leber, die wächst ziemlich stark nach vorne und da zieht die Leber, waren, die ist ja verbunden über das Ligamentum hepatoduodenale mit, mit dem Duodenum und dadurch auch mit dem Ligamentum, äh, ja, Ligamentum hepatoduodenale, worin auch der Ductus Coledocus ist. Und das Ganze wird jetzt nach, äh, nach vorne, also nach rechts, auch vorgewölbt, sodass wir hier dann die Lage vom Duodenum haben. Ja. Äh, und was eben auch noch passiert, wir haben zwar... Hier hinten ein, ein, genauso ein Mesogastrium. Also wir haben die ganze Länge hier entlang ein Mesogastrium. Ja, und dadurch, durch die Drehung und das, und das Duodenum wandert noch ein bisschen weiter nach hinten, faltet sich dann, so wie meine Hand, faltet sich dann das Mesogastrium ein und das äh, Duodenum klebt dann drauf und bildet so dann die deutsche Faszie. Ja, also die wird dann äh, sekundär retroperiton. Ja, das ist die Situation. Ja, äh, machen wir ein bisschen mal. Äh, nein, bevor wir so machen, noch was anderes. Wir haben auch hier vorne eine Knospe, ja, eine Bankreisknospe. Äh, vorne und eine dorsale Bankreisknospe. Also das Bankreis liegt eigentlich so in den beiden Richtungen. Ja. Aber wir gehen einen Schritt zurück. Ja. Ein bisschen kompliziert. Ja. Also, das ist die Situation: vorne eine Knospe und hinten die zweite Knospe. Und durch die Drehung nach rechts übertreibt die Bänkgröß-Knospe ein bisschen und dreht sich noch weiter nach rechts und dreht sich rundherum ja. und vereinigt sich, dann hinten, vereinigt sich dann hinten zum gemeinsamen Bankreis. Ja. Die Vorderknospe wird dann zum Knopf, ah, Knopf, zum Kopf vom Pankreis und die hintere wird dann zum Schwanz. Ja, aber sie dreht sich so richtig nach hinten, deswegen ist dann der Eingang vom Ductus Coledocus äh, eher posterior hinten. Äh, und weil eben das Pankreis aus zwei verschiedenen Anteilen besteht, haben wir auch öfters zwei Ausführungsgänge vom Ductus pancreaticus. Ja? Aber es nimmt eben den Ductus Coledocus nach hinten die Verbindung. Äh, Nach vorn bleibt er äh, Richtung, äh, Richtung Leber, bleibt er noch immer und dann Richtung Gallenblase. Ja? Ähm, und das, wie gesagt, wir haben zwei unterschiedliche Pankreasanteile, deswegen oft zwei Ausführungsgänge. Äh, und ob sie sich mit dem Ductus wirklich vereinigen oder nicht, kann auch sehr unterschiedlich sein. Ja? Okay. Wir haben hinten eben das ganze Mesogastrium dorsale, hier ja? ja, auch sehr symbolisch jetzt dargestellt. Ja? Und in diesem Mesogastrum dorsale entwickelt sich auch die Milz. Also die Milz ist ein, aus dem Mesotherm entsteht die dann schlussendlich. Und aus diesem Mesogastrum dorsale entsteht zum Beispiel, hat man so, das wächst dann nach unten. Ein Anteil wächst nach unten, wird immer länger und länger. Warte, jetzt muss ich kurz mein Glas austrinken. brauche ich jetzt für dieses, also das das dorsale, ein Teil zumindest, wird immer länger und länger und länger und, ja, das und faltet sich, wächst dann länger und faltet sich dann wieder zurück ja, und wächst wieder hinauf und bildet eben diese Schürze. Ja. Und das wäre dann das Momentum meios, das sich aus dem Mesogastrium dorsale bildet. Ja, diese Schürze verbindet sich jetzt. Äh, aha, haben wir dann Schlauch. Ja, nehmen wir den Schlauch her. Ja, wenn ich hier das Kohle Transversum habe, dann verklebt es ja dann auch äh, mit dem Kohl und Transversum. Aber es verklebt äh, sekundär, es ist, ist nicht prima mit dem Kohl und Transversum verbunden, ist hier oben dann mit dem Magen verbunden. Da klebt es am Magen an und dadurch haben wir jetzt auch eine Verbindung zwischen Magen und Kolontransversum. In diesen anderen Anteilen vom, so, vom Mesogastrium dorsale entstehen dann auch die ganzen Bänder, die wir alle hinten kennen. Also das Gastrophrenikum zum Beispiel, das Gastrolienale, weil hier die Milz da drinnen entsteht. Dann das Gastrokolikum haben wir schon beschrieben. Dann haben wir entsteht hier das phrenico dann entsteht noch das phrenico ähm, ähm, ähm, äh, band und so weiter. Also Bänder, die man nicht wirklich als Bänder oft sehen, sondern es sind Verklebungen, vor allem die Milz hängt da oben im, im linken Oberbauch sehr stark drinnen, weil dieses Mesogastrum eine Einheit wäre und aus dieser Einheit unterschiedliche Bänder entstehen, in unterschiedliche Züge und fasenstrukturen zu den unterschiedlichen Organen gehen. Okay, das wäre jetzt der, der Vorderdarm, die Entwicklung vom Vorderdarm. Wie gesagt, das Zentrum für diese Entwicklung hier äh, ist, das, ist der Trunchusciliacus, der eben zu all diesen Strukturen, die wir jetzt erwähnt haben, äh, Gefäßverbindungen äh, hat. Ja? Und als wichtiger Versorgungsnerv der ja, von oben kommend äh, der, äh, der Vagusnerv für diese Struktur. Ja? Und die sympathischen Fasern, die kommen eben dann äh, stärker über die Gefäße zu den einzelnen Abschnitten. Na gut, schauen wir jetzt zum Mitteldarm und da brauche ich jetzt äh, wie das, dieses schöne Gebilde. Legen wir es so her. Ja? Also wir haben jetzt, das ist jetzt ganz lang, wir sehen es jetzt in der ganzen Kamera gar nicht. Äh, wir haben jetzt hier einen Schlauch wieder, äh, unser Endothermschlauch. Wie gesagt, denkt immer daran, außen herum diese Hülle von Mesotherm, Visceralis, parietalis Blatt, das bildet dann die, die glatte Muskulatur und so weiter. Ja? und natürlich die Verknüpfungen zum Ektotherm über Nerven, zum Nervensystem. Was macht jetzt der Mitteldarm? Der hat jetzt auch ein Leitgebilde, ein bisschen klein jetzt für das große das wäre der Arteria mesenterica superior und das wird wirklich die Achse bleiben, die Achse nämlich, dass auch hier dieser Darm weniger eine Rotation macht nach rechts, tut er auch, dann sehen wir dann aber auch, sondern er geht nach vorne. Ja. Also er wächst schön nach vorne. Ja. Und da wächst er, und das ist der physiologische Nabelbruch, da wächst er in den Dottersack eigentlich hinein. Ja, da wächst er hier hinein, das sehen wir hier noch. Ja. Also hier geht das nach vorne. Ja. Und man sieht dann noch schön wie dieses Gefäß, die mesenterica da hinein wächst. Ja. Okay. Okay. Äh, hier ist der Magen von oben kommend. Ja. Also wird der erste Abschnitt, und deswegen bewusst zwei unterschiedliche Farben, wird der Dünndarm sein. Ja? Dünndarm und der blaue Abschnitt wird dann eher der Diktum werden, der dann in den Enddarm geht, ja? der eine andere Entwicklung hat. Zu der kommen wir dann auch noch. Ja? Und der Enddarm, also das ganze Abschnitt, den wir hier sehen, das wäre die zukünftige äh, Flexur äh, vom äh, linken Kolon. Ja? Okay, was macht jetzt, was passiert hier? Da passiert eine Rotation, die so ausschaut, nämlich dass sich der Dickdarm über den Dünndarm drüber schlägt. So, ich muss da ein bisschen kämpfen. Ja. Und vergesst es nicht, wir haben eben einen Abschnitt, wo das transversum, das wird jetzt der Abschnitt dann werden, äh, über den Dünndarm drüber geht. Ja, und auf der Vorderseite. Ja. Das Ganze passiert jetzt im äh, im Nabel drin, also im Nabelbruch, also im, eigentlich im, im Ductus Vitellinus, im, im ehemaligen Dottersack dreht sich das einmal rundherum. Ja, also dreht sich so rundherum um die Achse des Gefäßes. Der nächste Schritt ist hier, also hier hätten wir dann ungefähr unser Zekum, unsere Valvola. Der nächste Schritt ist, dass der Dünndarm beginnt sich so richtig einzufalten. Ja, also der wächst ganz extrem, ganz schnell ganz stark und macht all diese Falten, ja, da wächst natürlich deutlich schneller und stärker als der Diktar. Ja, Also das ist jetzt einmal die Situation, so sechste Woche in etwa, ja, und jetzt muss das Ganze ja wieder zurückgehen, ja, und, äh, also es zieht sich wieder zurück und legt sich jetzt, wenn wir so ein bisschen mitdenken, legt sich jetzt nach rechts hinüber, Zack. Ja, und liegt jetzt so an der Rückenwand mehr oder weniger dran, ja? und zwar so, dass jetzt das Zekum mehr oder weniger im rechten Oberbauch liegt, es ja? liegt im rechten Oberbauch und deswegen brauchen wir noch eine Drehung, nämlich dass das c jetzt hinunter wandert, ja? hinunter geht bis es im rechten Unterbauch in der Fossiliergene etwa liegt. Ja? Und hier jetzt dann auch einen kleinen Knick bildet. Ja? Also hier hat man dann das Colon Ascendens, das Kolon Transversum, das jetzt über den Dünndarm drüber geht. Der Dünndarm, der hinten, so wie der komplette Darm, hinten das Mesogastium dorsale hat, was dann das, die Radix wird. Hier legt sich dann die Radix an, aber wir haben hier die intraperitonale Situation. Sekundär retroperitoneal Kolon Ascendens, intraperitonal bleibt eben mit Meso noch das Kolon Transversum. Uh, und uh, sekundär legt sich eben, wir sind jetzt schon ein Endarm legt sich aber auch dann das Kolon-Descendens uh, an. Und hier hat man dann das Sigmoid, das dann hier ins Rektum übergeht. Ja? Also das ist die Situation. Und es wundert nicht, dass wir sehr oft ein Cekum finden, das eher uh, im rechten Oberbauch ist uh, oder im Mittelbauch, weil diese Endbewegung zum Beispiel nicht stattgefunden hat. Ja? Das ist jetzt keine Tragödie, es macht manchmal die blinddarm Diagnostik ein bisschen schwieriger. Na gut, dann schauen wir zu unserem äh, letzten, zu unserem Hinterdarm her. Ja, den habe ich jetzt auch schon ein bisschen vorgeformt. Äh, was wir jetzt in grün sehen, sollte eigentlich äh, gelb sein, aber wir ist schon langsam das Pastelin ausgegangen. Das ist im Prinzip, stellt sich jetzt, das sind die, äh, das ist jetzt äh, der, der Enddarm, der in diese Kloake hineinmündet. Ja? Wenn sich noch erinnert, ja? eine Kloake, die hier sich hineinbuchtet in den Haftstil und die Alantois bildet. Ja. Eine Kloake, die wir bei äh, Vögeln noch finden, ja, wo wir eine, einen gesamten Raum haben für, äh, für Blasenbereich, Entarmbereich und Genitalbereich. Also, äh, was ja beim Menschen jetzt getrennt ist und jetzt ist die Frage, wie, wie wird das getrennt? Ja. Äh, wir haben hier noch den Teil, das wird dann äh, das wird dann die äh, Clark-Membran, die hier einreißt. Und was ganz simpel und einfach passiert, warte, ich eine kleine Hilfe, ist, dass zwischen diesen Anteilen vom Endotherm wächst eine Membran ein. Ja, und ihr müsst jetzt mit ein bisschen Fantasie vorstellen: das, wo jetzt nichts ist, wächst diese Membran ein und trennt jetzt den Endotherm. Enddarm, eigentlich von Blasenbereich. Ja, also, das geht dann wirklich komplett durch. Ja, dann steht dann der Damm in der Mitte ja, mit zwei Öffnungen. Also, hier hätten wir jetzt dann die, die Öffnung für Uretra oder beziehungsweise dann noch die Öffnung für die Vagina. Uh, hier haben wir dann die Öffnung vom, vom Annus. Ja, also, das trennt sich hier jetzt. Uh, das Ganze hier wird dann die Blase. Ja, das ist auch der Grund, eben hier finden wir die die die Alantois, ja, das ändert sich jetzt natürlich noch in der Form, aber wir wissen ja, das Ganze ist jetzt, weil sie im Haftstil ist, sehr nah bei der Nabelschnur und wir kennen ja dann die plica umbilicale medianum, die der Rest von der ist eigentlich ist. Ja, bleibt die, und bleibt sie offen, dann sprechen wir vom Urachus, ja, also der Entern hat sich zweigeteilt, Vordere Anteil wird dann Blase, Vaginalbereich und der hintere Darm ist das Kontinuum, vom, vom äh, den Darm, den wir vorher besprochen haben, und äh, wird dann eben zum, zum Rektum und zur Analöffnung. Also das wäre so grob das Schicksal vom, äh, vom Enddarm. Wichtig noch einmal die, die Verbindung zu, äh, zum sind derer äh, in infere und vor allem zu den Verbindungen, zu den sakralen äh, Nerven, zu den Pelvizi äh, äh, und vor allem zum Sympathicus. Okay, ähm, wollte ich euch noch was erzählen? Ja, ich wollte eins, also, aber, aber Moment, da habe ich ja noch was, was hübsches, das hätte ich jetzt fast vergessen, sorry. Ja, ich möchte euch noch mal die Entwicklung der Bänder äh, erzählen und erklären. So, mal schauen, ob ihr das gut seht. Wir haben jetzt hier vier Organe. Das geht sich gar nicht aus. So, hier sehen wir es jetzt alle vier. Wir haben vorne die Leber. Und ich muss das zusammenschieben. Die Kamera ist doch nicht so groß. Also wir haben vorne die Leber. Die Leber die eigentlich, könnte man fast sagen, im Mesogastrium an, äh, Ventrale drinnen liegt eigentlich, ja? Also sie hat ja sehr viel mesothermale Anteile, die Leber auch, kann eben auch, bis zu einer Leberzirrhose werden. Dann haben wir den Magen, ja? äh, der in der Mitte liegt, also in der Mitte definiert wird, weil der Magen definitiv der Schrittmacher der Drehung ist. Dann haben wir hier die Milz ja? und dann haben wir noch äh, das Duodenum am Bankreis. Ja? Die liegen natürlich jetzt nicht so in einer Linie, aber ich Symbol passt ganz gut. Ja. Das liegt in einer geraden Linie, mehr oder weniger, und der Magen dreht sich ja nach rechts und schiebt jetzt die Leber auch nach rechts hinüber. Ja. Also, zieht die Leber nach vorne, und eigentlich müssen wir das auch wieder nach vorne ziehen, weil hier nach vorne haben wir das Ligamentum Falciiforme jetzt gebildet. Ja. Also das ganze mesogastrium antere ist ja der Anteil von Magen bis zur Bauchdecke und besteht eben nur bis zur Nabelhöhe. Weiter drunten haben wir sie eben nicht durch den Mitteldarm, durch die Öffnung, die da geblieben ist. Und die Leber liegt jetzt hier drinnen und bildet eben vorne das Ligamentum Falciforme, den vorderen Anteil und den hinteren Anteil des Omentum minus die Verbindung eben zum Leber, äh, zwischen Leber und Magen wo auch dann das Ligament am Hepatododen liegt. Und durch diese Drehung nach rechts haben wir jetzt einen Raum gebildet hier hinten und das wird dann mehr die weniger die Pursaumentalis. Ja. Die Milz dreht jetzt durch diese Rotation nach rechts, weicht die dann nach links aus ja, und schiebt dann auch eben das duodenum nach hinten und dann schobbt sich hinten eben, das so dargestellt, schobbt sich das zusammen, das der mesogastrum bildet eben hier jetzt zum Beispiel das äh, äh, die dreitsche faszie die einfach zusammengeschoppt ist ja also von der Situation geht es hinterher wäre vielleicht ein farbiges bändchen besser gewesen ja und hier haben wir eben dann auch im anteile vom mesogastrum dorsale sich dann jetzt die unterschiedlichen bänder bilden also wenn man da gerade die Milz haben also äh, ähm, Bildet sich dann zum Diaphragma zum des Phrenicolianale äh, oder nach vorne eben äh, bildet sich das Gastrolianale Band. Ja? Also hier. Ja? Und hier wird dann auch das Momentum hinunterwachsen und wieder zurückwachsen. Ja? Okay, also das wollte ich euch auch noch erzählen. Ja, Raimund, schaltest du um bitte, damit man mich in ganzer Größe sieht. Ja, das wäre eigentlich wieder äh, das Ende unserer fünften Werkstätte, wo es mir gegangen ist, eigentlich mal so ein bisschen die, die Grundlage für die Organentwicklung zu geben, wo ich auch gleich ein Beispiel gegeben habe zur Entwicklung des Gastrointestinaltraktes, wo wir gerade in der Osteopathie ja ein, ein Konzept auch verknüpfen, eben das Konzept der Motilität, wo wir diese Bewegungen, äh, die noch stattfinden, auch noch äh, vermeintlich spüren können. Also ich behaupte mal, wir spüren es. Deswegen hat es eine gewisse Wichtigkeit auch für uns. Wie gesagt, wir werden uns einmal noch sehen oder ich werde hier sein bei einer Werkstätte, wo wir dann ein bisschen noch zusammenfassen werden. Ich werde euch noch einmal einen Überblick geben und ich möchte euch dann noch einmal so auf aufmerksam machen auf Konzepte in der Osteopathie verknüpft mit Veränderungen in der Embryologie. Also ich bin ja der Meinung, um wirklich unsere Konzepte zu verstehen, um die Anatomie und auch viele physiologische Anteile zu verstehen, müssen wir auch die Embryologie verstehen können. Ja. Etwas für mich ein bisschen komplizierter, weil es eben schon mehrere Strukturen gibt, mehrere Bewegungen gibt. Ja, was wir auch machen werden am nächsten Mal, wir schauen uns so im Flug auch die nächsten sechs, äh, wie viele Wochen für 32 Wochen noch an. Äh, Uh, aber da gibt es gar nicht so viel zu erzählen, aber durchaus auch Interessantes zu hören. Okay, kleine Ankündigungen. Uh, morgen hat uh, das Café Steel Point, uh, bit, uh, also Pause. Uh, der Kellner wollte nicht arbeiten morgen. Aber am Donnerstag kommt eine interessante Person. Der Pascal, da würde ich was über den Vagusnerv und, und die Verknüpfungen zur Erkrankung erzählen. Ein Thema, er das momentan ziemlich hyped, und da ist auch sehr viel dran. Gibt es viele neue Konzepte. Ja, also ich lade dich herzlich ein, da am Donnerstag wieder um 18 Uhr vorbeizuschauen. Ja. Gibt es Fragen vom Publikum? Ich glaube nicht. Okay. Uh, ja, uh, für nächsten, nächste Woche ist noch nicht so ganz fix, ich werde am Mittwoch wieder vorbeischauen. Uh, höchstwahrscheinlich wird im Montag auch willkommen das werden wir euch noch rechtzeitig sagen. Uh, ich sitze wieder am nächsten Mittwoch und wieder abschließend die große Bitte. Liked uns, shared uns, uh, habt uns lieb. <lacht> ja. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Personischen. schon langsam läuft es ja an. Aber wirklich langsam, ja, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und eine gute Nacht.